So, nochmal noch ein zu spät komme Herzlich willkommen bei Studierenden unterrichten, dem Workshop von Studierenden für Studierende. Setz dich hin an den Computer und melde dich am besten schon gleich an. Ja, also unser Projekt geht jetzt in das zweite Jahr, die zweite Self-Förderrunde. Vorher ging das eigentlich mal los mit zwei Workshops, einmal kollaboratives Arbeiten und non nonlineare Präsentationsmethoden. Dann haben wir es endlich geschafft, eine ganze Workshop-Reihe das Semester über anzubieten. Das waren zehn Termine. Da haben wir semesterbegleitend, haben wir die ganzen Workshops durchgeführt und waren recht erfolgreich damit und wollen jetzt aber noch intensiver in Kontakt mit den Dozenten äh, treten, um einfach die Zeit effektiver zu nutzen, dass die genau. Studierenden auch während der Seminarzeit diese Workshops besuchen können und nicht immer zusätzlich an der Pendler-Uni noch freitags bis abends da bleiben müssen. Genau, sodass wir während den Seminarzeiten in den Seminaren von den Dozenten unsere Workshops durchführen können und die Kompetenzen der Studis erweitern können. Was noch möglich wäre, ist, dass wir an einem Samstag oder einem freien Tag äh, drei oder vier Workshops ja. anbieten, so ähm, als Türkeltraining, training Türk lernen. Ja. genau. dass die Studierenden einfach verschiedene Methoden, meinetwegen wegen SPSS, Powerpoint effizient nutzen, einfach den ganzen Tag Zeit haben, die Sachen zu probieren, auszutesten und ihre neu erworbenen Kenntnisse dann mit nach Hause zu nehmen. Genau. Also ich finde, es hat mir sehr viel weitergeholfen, es hat mir viel Spaß gemacht, weil in der Schule haben wir über Powerpoint-Präsentationen eigentlich sehr wenig nur gelernt. Und ähm, hier der Vortrag hat mir echt weitergeholfen und hat mir Spaß gemacht, ja. ja also ich fand, das war eine klasse Sache, weil ähm, das in der Schule schon ein bisschen länger her ist und dass das Powerpoint alles so ein bisschen eingerostet war. Das war die ideale Auffrischung wieder dafür und ähm, ist absolut zu empfehlen. Und dadurch, dass es kostenlos ist, werde ich mir doch überlegen, ob ich noch so die ein oder andere, den einen oder anderen Workshop mir auch noch nochmal antue, weil es echt klasse ist. So, Sven, jetzt haben wir den ersten Workshop hinter uns. Ich denke, erfolgreich. Richtig. Wie ja. ist denn dein Resümee? Ja, war super. Wir haben in einem Seminar zu Seminarzeiten von einem Dozenten 22 Studenten äh, ja, so anleiten können. Ja, waren 22. Okay, cool. Ähm, ich glaube, ich habe nicht so viel vor. Und hat Spaß gemacht. Also, die waren begeistert. Ein paar neue Fragen, die mir jetzt noch nicht so untergekommen sind, waren auch dabei. Ja, fand ich auch. Also mir ging das auch ähnlich. Mit den Studenten zu arbeiten hat total viel Spaß gemacht. Es kamen coole Fragen, gute Fragen rüber. Ich denke auch, die Studenten haben so das eine oder andere mitgenommen, was ja. man da auch in der Übung sure. gesehen hatte, dass die Präsentationen doch eher auch mal durchdacht waren jetzt ja. und nicht mehr zu überfrachtet mit Informationen. Ja, jetzt hoffe ich einfach, dass das so weitergeht mit den Workshops. Ja. Aber sieht ja bisher ganz gut aus. Da, haben wir, da hast du recht. Da haben wir noch einige... Situationen, die uns bevorstehen, wo wir uns nochmal darauf vorbereiten dürfen und ja die Ziele, die wir uns gesetzt haben, können Keine wir ja, ernähren, genau, sind gut erreichbar. Hoffe ich auch. Daher bucht uns.